Ah oh, ja, Daniel, klack, klack, klack, ja. Ja, jetzt können wir uns mit dem Viech da aufnehmen. Du bist aber kloppt, der, der setzt wahrscheinlich Walze ein. Mein Gott, Daniel, du läufst so langsam, ey, mit dem Speer, das sieht so. Auf generell in Zeitlupe. Weil also du nicht so lange beinahe, hast wie ich. Du läufst normal bei mir, ich lauf wie so ein Freak. Din, din, din, din, din. Schön, dass du de dem Schön, dass du dir bewusst bist. Aber was müssen wir eigentlich als nächstes machen, eh. ja, Wäre gut vor ja, jetzt hab ich. also, du hast getrunken. Ich hab, ja, ich habe getrunken. Aber hab ein neues Level erreicht, So, ja. da ist ein Viech. Ja, warte mal, Daniel, bevor du jetzt auf das Viech losgehst. Ich bin hier gerade am Leveln. Okay. Jetzt kann man einen Lederschlafsack bauen ja. ich jetzt nur ein bisschen Leder hätten, ne? Leder, das ist äh, richtig schwer hier zu kriegen, habe ich das Gefühl ey. Also Metall habe ich schon ein bisschen. Ich bin schon wieder war Was willst du denn Metall für einen Schlafsack? <lacht> Maximalen Schutz. Ich weiß, wir sind hier futuristisch. Wie wär's, wenn du dir mal was anziehst? <lacht> Ja, mich, mich, mir fehlt Leda. <lacht> ja, es äh, ist schon ein struggle, dir beim Leben zuzusehen, ey. Bin ich, nicht ich, bin gleich, ich bin gleich da. Ich würde mal sagen, wenn der Charakter ein Fettfuck ist, ey. Jetzt frisst er erstmal. Ey. Das ist die erste äh, logische, logische Sache von Daniel, ey. Ja, mein Bildschirm ist ich bin, irgendwie lila geworden, ich glaube nicht, dass hat ein gutes Zeichen ist. Hast du noch Platz hier? In immer ein paar Steine oder so. Hey. Was du... Daniel, du bist bewusstlos. Was ist passiert? Du bist bewusstlos. Deine Beine sind eingeknackt. Ich nehme dich mit. Keine Angst. Wieso ist das jetzt passiert? Ich bringe dich ins Wasser. Keine Angst. Ich lasse dich frei. Oh, Alles ist so verschwommen. Ich glaube, du hast einen Sonnenstich oder so. Mama, bist du das? Ich weiß auch nicht, wie, die, wie der menschliche Körper funktioniert. <lacht> Bring oh. dich ins Wasser, Daniel, keine Angst vor. <lacht> <Ich> lasse <lacht> dich frei. <lacht> <lacht> Ey, was macht der denn da? Ey, willst du Stress? Ich habe schwer Speer, Motherfucker! Was will der? <lacht> der Tal geht schon auf Abstand. verpisst dich von unserem Grund und Boden. Ich habe hier was auch immer, was das ist, geht da runter! <lacht> dann nee. essen wir drauf ich bin bist ein bisschen oh Gott. bist nicht dann stirbt da bloß nicht ich komme ja. die raptoren die kommen irgendwie einmal nur springen einen an und dann laufen sie ab habe ich so ein gefühl geh weg motherfucker hat der dino da was in der hand ey verpisst dich. geh weg ah. Da der hat mir 180 Stroh geklaut. Ne? Was willst du denn damit? <lacht> ey, will der mich verarschen? Der schwimmt jetzt auf die andere Seite, der Pisser. <lacht> oh, hinter uns. Wo ist das schon wieder? Motherfucker! Ey. Oh, da ist eine Menge drin, ne? das ist ein Lagerfeuer, eine Trinkflasche, cool. Ein so, Bett. Ja, geil. Fleisch. Oh. Spark paula Nimm ja mal die Wasserflasche da, ich habe ja schon. Ja, ich habe eine. Ich nehme ja noch eine. wenn du dir auch noch eine. Das Campfeuer, das Fleisch kann man auch mitnehmen. Ich hab Zündpulver. Müssen wir eigentlich auch pinkeln? Wir Nö. kacken die ganze Zeit, aber... Oh, ich nehme mal, der ist voll. Also, er trinkt aus seiner Hand, ey. Kann ich nicht getrinken, wenn der jetzt... <lacht> du hast nicht mal ein Ding <lacht> in der Hand, du machst einfach mit deiner Hand, formst du einfach nur so einen Tunnel und dann trinkst er hier. Ganz rein musste nicht. Du kannst auch mit den Füßen einfach nur ins Wasser. Du nimmst das Wasser durch deine Füße auf. Ja, wir können trinken. Dann ist gut. Du hast ja die Freuden des Wassers entdeckt. <lacht> ich weiß nicht. Du weißt, ich... Du die... okay die jetzt die nicht was... mal endlich mal was an. Ey. Ja, ich versuche es doch. Ah, irgendwas, was wir töten können. So eine Schildkröte wieder. Daniel, pass auf, ich will dich nicht stechen. Das macht irgendwie nichts also. Oh oh! Ah, Daniel, lauf weg! Los. In den Wald, in den Wald, in den Wald, in den Wald. Der geht, gar nicht hinter uns her. Ah. Äh, Liegt er sich jetzt mit dem Treierzeltrops dann? Also nicht, Unsere Beute. Ja, haben wir die schon auseinandergenommen? Ich nicht. Du, wo ist die Leiche? Ich habe ein bisschen auf die drauf geakt. Also nehme ich mal die schon kaputt. Oh, der der rennt mir zu viel. Ich glaube, der hier bei dem Brontosaurus ist irgendwas kleines noch. Oder oh, sind eine Menge Sachen ich bin hinter dir Daniel. Guck mal, unsere Rückseite folgt hat wie uns etwa. Da ist irgendwie ein Raptor, der gegen so ganz kleine Viecher kämpft. Ah! Wir schnappen uns den Gewinner. Ah! Ja. Oh Gott! Scheiße, meine Axt ist kaputt! Ich... Nein! Nein! Was ist oh, meine ist auch kaputt! Jawohl, die Kleinen verbinden sich oder auch nicht? Oh, Greifen die mich auch noch an. Verpisst euch! Aua! Komm <lacht> was der spuckt mit Gift oder so, pass auf! Geh weg! Oh mein Gott, oh was ist Ja, da ist noch einer! Das also, Hau den kaputt. Und dann schnell weg hier. Au! <lacht> Los, hau alles kaputt, was du ja noch findest in der Rennen. Da ist noch einer, Danke! Nein! Ah! ah. Ich bin tot. Oh Gott. Nein. Ach mann <lacht> er ist auch gerade tot. hätte ich irgendwie ziehen ey. ich kann den mit nehmen ja, toll. jetzt sind meine ganzen sachen weg nee, wir sind ja neue müssen nur wieder spawnen ja toll wie soll ich denn jetzt wieder dahin kommen ey? ja das doch ich glaube du spawnst doch bei mir oder nein ich bin wieder im lager gespawnt. dann kommt zu mir ja, wenn ich das überlebe, ich hab gar nichts, Sich irgendwie eine Taste, dass ich einfach alles nehmen kann. Äh, ja, PC ist so einer, jedenfalls. Ja, hier aber nicht. Ich muss hier alles an sich anklicken, Alter. Das kann ein bisschen dauern. Da sind so zwei Pfeile, einer, einer links und rechts bei mir. Bei mir ist aber nichts, ey. Oder ich sehe das einfach gar nicht, ich weiß ich nicht. Alles übertragen, okay, ja. Oh Gott, das war eine lange Liste. So, warte mal. Halt mal kurz die Augen offen, ich muss mich anziehen. Das ist ein Inventar leer. Ja, ja. Was okay. oh. machst du da? Gar nichts. Ein Schild ist das. Noch, okay, ja, sehr gut das ist aber wichtig, die Dinos können auch lesen. Und wir sind halt so klein. Weiß ich nicht. Geil. Ja, aber wir sind doch noch. <lacht> wenn, ich das, wenn ich mir das so anschaue. Ja, das ist ziemlich klein, ne? <lacht> Derjenige, der das gemacht hat, war wohl farbenblind. Ja. Ich meine, allgemein das ganze Bild hier. Unser in Gänsefüßchen-Häuschen. Und was ist denn das hier eigentlich für ein Eingang? Wir haben zwei Wände, da können wir uns vor Maschinengewehrfeuer beschützen. Ja, ja, ja. Oh, da, ich habe einen riesen Haufen Kacke gefunden. Was? Ja, das ist von dem Dino hier, der ist so groß wie der ist wie ein Felsbrocken. Geil. Haben wir eingesammelt. Ja, das sind menschliche Fäkalien, was? Ja, das ist aber riesig gewesen. Wie hast du denn? Sammeln die sich zu einem großen Haufen? Die werden 1. Der ist größer als ich gewesen, der Haufen. Dauert ein bisschen Zeit, um okay, hier am Rennen. Ja, ich weiß, ich bin voll. Hier, der ist hier den Hügel rauf, der Ducky da. Du willst ihn bekämpfen, während du nur so langsam bist. Ja. Okay. Ist er ja, das ist schon wieder was anderes, oder? Ja, ja. Das ist er, ne? Ja, oh, Level 6. Wenn nicht, unsere Basis steht. Ich hab dem Speer ins Bein gerannt und der brennt. Ego hey, Beben! Hey, der hat, der hat mein Speer! <lacht> das ist Warte, er dreht, um. dreht um! Er dreht um! Hört, ihr der noch mein Speer drin? Ja, der hängt da im Bein drin. Boah! <lacht> Ah! Komm her, komm her! Ich glaub ich hab den einmal getroffen. Ungefähr, ist <lacht> halt Ich kann <ihn> nicht schneller, Daniel! <lacht> Jetzt müssen wir wenigstens die Sicherleisten keinen Widerstand. Der dürfte gar nicht so schnell rennen können, ich hab den gerade den Spine gebrochen. Ja komm zu mir! Der wir getroffen. Mann! d <lacht> Ja, nein! <lacht> ja. Der scheint aber immer nur bis hier. Irgendwie jetzt schwimmt der weg. Boah, jetzt bin ich auf Name. Komm, gefängst Nein! <lacht> der hat meinen Speer, der Pisser! <lacht> oh, dieses Mistfisch. Ich kann das viel immer noch sehen, Daniel. Das kommt jetzt wieder in deine Richtung. Jetzt schwimmt er genau an dir vorbei, Daniel. Ja, ich hab den ein paar Mal gehauen. Es ist wieder an Land. Hat der immer noch den Speer drin? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, der irgendwas macht. Schwerst mal den großen Kothaufen. Ab. Guck mal, Daniel hier. Was? Was? sind Kothaufen. Boah. ach der hat mich, glaube ich, so schwer gemacht. Oh nein, das, das? Das Der spuckt ich. schon wieder Gift, Daniel. Oh, nicht getroffen. Ich glaube nicht. nicht. Ich komm nicht dran, bleib. Ah. Pisser! Okay. Er ist tot, er ist tot, aufhören zu schlagen. Er ist tot, kann <lacht> ganz ruhig. Pampadolos kalt. Also oh, ein Giftviech geht ich. auf das große Viech los. Du ja, was. weißt, was du zu tun hast, Daniel. Oh, das große Viech ist tot. Jetzt gehen andere Viech auf mich los. Ja, ich komme. Da, da, da, da. Schlag. Ich höre hm. die Kampfmusik, äh, Gesicht, ins Gesicht. Aua. Oh Gott, der spuckt irgendwas. Okay, auch tot. Ich hab einen Dodo gekillt. So, jetzt hat große Fisch. Guck mal, Boah. ist das ein Stegosaurus? Daniel, pass auf, da kommt ein Stegosaurus, oder? Da vorne ist ein Triceratops. Großes fleisch wieder der Schildkröte auch noch fertig machen. Da sehen. ich glaube ich gar nicht gewährt, oder? Also nicht die Schildkröten, die kleinen. Ich weiß nicht, welche du meinst. Meinst du jetzt die große oder was? Ja. Die, wir haben noch gar nicht gegen so weit gekämpft, ey, du. Hey. Ja, ja, nee, nee. Und ich habe noch, ich habe jetzt keine waffe mehr. Boah. Geht aufeinander los, verdammt.